In diesem Video werde ich Ihnen den Studiengang Bachelor of Science in Psychology näher vorstellen. Besonderes Merkmal des BABs ist seine empirisch-wissenschaftliche Ausrichtung. Im Rahmen Ihrer Ausbildung werden Sie sich mit wissenschaftlichen Methoden und Ergebnissen der Psychologie beschäftigen und auseinandersetzen. Sie werden sehen, dass der BAB einen starken Forschungsbezug hat. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Mehrsprachigkeit des BABs. Wie meine Kollegin Simone Heiderscheid Ihnen in einem anderen Video erklären wird, setzen wir dazu vertiefte Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem internationalen Niveau C1 voraus, ebenso wie gute Kenntnisse im französischen und im englischen jeweils auf B2-Niveau. Sie haben dabei nicht die Möglichkeit, zwischen Sprachen zu wählen. Der Studiengang ist dreisprachig. Was gibt es noch über den BAP zu berichten? Zum Thema Betreuung derzeit haben wir 34 DozentInnen, die ca. 200 Studierende im Studiengang betreuen. Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester, innerhalb derer Sie 180 ECTS- oder Kreditpunkte erwerben müssen. Ein Kreditpunkt, European Transfer Credit System, steht dabei für ungefähr 30 Stunden Arbeit. Sie haben dabei sechs bis acht Lehrveranstaltungen pro Semester. Eine Besonderheit an der Universität Luxemburg ist die, dass alle Bachelorstudierende ein Semester in der Mobilität verbringen müssen. Das heißt, während ihres Studiums ein Semester im Ausland verbringen müssen. Dazu wird Ihnen meine Kollegin Elke Murdoch in einem anderen Video noch mehr Details mitteilen. Zusätzlich für alle Studierende ist ein Studienbegleitender Praxisaufenthalt und wir haben insgesamt fünf Studienbereiche. Diese Studienbereiche zeige ich Ihnen hier im Studienplan im Überblick. Nicht erstrecken, das ist natürlich auf den ersten Blick sehr viel Information. Nun, Sie sehen hier unten farbig unterschieden die verschiedenen Studienbereiche. In der linken Spalte sehen Sie die verschiedenen Semester, die die von mir bereits genannte Regelstudienzeit von sechs Semestern beinhalten. Ganz rechts sehen Sie jeweils pro Semester die Kreditpunkte, die Sie maximal pro Semester erwerben können. Wenn wir uns nun die erste Zeile anschauen, dann sehen Sie dort die verschiedenen Lehrveranstaltungen, die Sie als Studentin, als Student im ersten Semester im BAB belegen müssen. Wenn wir uns nun die verschiedenen Studienbereiche anschauen, dann werden Sie sehen, dass vor allen Dingen in den ersten beiden Semestern Lehrveranstaltungen aus dem psychologischen Grundlagenwissen gelehrt werden. Die etwas grün hervorgehobenen Kurse hier gehören zum Studienbereich Forschungsmethoden. Der dritte Studienbereich beinhaltet Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Diagnostik und Intervention. Während der vierte Studienbereich sich mit den Anwendungsfeldern beschäftigt und schließlich, wie Sie sehen, vor allen Dingen in den höheren Semestern, es Lehrveranstaltungen gibt, die Ihrer Gestaltung des persönlichen Studienprofils entsprechen. Im nächsten Video wird Ihnen meine Kollegin Elke Murdoch die internationale Einbettung des BAP vorstellen.